Hallo NES-Freunde und nes freundinnen ich zocke alle nes games dieser Welt und heute ist dran, New Ghostbusters 2. New Ghostbusters 2, deswegen New, weil sie wollten sich ein bisschen vom Gameboy-Spiel absetzen und haben sich gedacht, sie hängen da einfach ein New dran, damit das hier niemand verwechselt. Dies ist nämlich ein anderes Game, hat andere Levels und andere Videosequenzen als Videosequenzen, ihr wisst schon, was ich meine am NES... Und ja, lasst uns das mal anschauen. Ich kenne das Spiel wie so oft noch gar nicht und lerne es zusammen mit euch kennen. Ich spiele es zum ersten Mal, habe es echt noch nie gezockt. Okay, kann mir hier wohl ein Spiel aussuchen. Nämlich Peter Bankman. Gut, ähm, kann mir noch einen anschauen. Okay, Ray. Okay, sind hier zu zweit unterwegs. Sehr gut. Und hier ist Slimer. Uh, kann ich Slime einfangen? Ich kann Slime einfangen Okay, ist das sozusagen das Testlevel? Gut, bin mir nicht sicher ob ich das jetzt machen hätte sollen, weil Slime ist ja normal ein Aber was erkläre ich euch das? Ihr kennt ja sicherlich alle Ghostbusters. Oder schaut irgendjemand dieses Video, der Ghostbusters nicht kennt, dann haut es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten... Würde ich es natürlich interessant finden, ob es irgendjemanden gibt, der Ghostbusters im Kino gesehen hat. Mai, das hätte ich gerne gehabt. Hätte ich echt gerne im Kino gesehen. Leider nicht. War leider nicht der Fall bei mir. Ähm, ich sollte einen Pfeil nach rechts. Wieso? Oder ich soll da... Okay, ich soll da einfach nach rechts gehen. Okay, war ein bisschen verwirrend jetzt, der Fall. Äh, Grafik fliegt soweit ganz okay. Sound ist Ghostbuster-Mucke halt. Aha, was ist mit dir los? Oh, einfach da. Ein Geist. Noch ein Geist. Okay, was ist los mit dir? Äh, äh, nein. Wie kann ich dir einfangen hier? Komm mal an. Ja. So kleine blobs hier, ein bisschen aus wie Kirby oder ein bisschen aus wie Kirby. Ähm, was ist mit dir los? Sie verschwinden einfach. Okay, das heißt wohl gerettet. Ich muss nach links irgendwie. Okay, schön, dass ich in die Info bekommen dass ich nach links gehen muss. Aber wo der Pfeil der, der Ort des Pfeils ist ein bisschen irritieren, ähm, was ist das? Gibt es da irgendwas? Nee. Start, was ist Start eigentlich? Okay, Start ist äh, ja das und direkt bringt anscheinend nichts. Gut. Ähm, da ist ein Geist. Geist mit Kettensäge. Geist mit Kettensäge. Geist mit Kettensäge hat mich weggebrezelt. Äh, wo ist der Geist? So, gut. So, schon mal, schon mal gut gestorben hier. Ah, so ein Slimer hier. Und da der böse Slimer hier. Bah. Macht Spaß, muss ich sagen. Dies ist bisher ja das beste Ghostbusterspiel am yes. ähm, Ende. Ich habe ja schon ein paar gezockt. Ich habe, äh, weiß nicht, zwei habe ich schon gezockt. Ihr könnt es mal ja nachschauen. Und die waren eigentlich nicht so besonders, aber das ist richtig gut. Ähm, und das erinnert mich natürlich auch wieder mal an das Gameboy-Spiel, das ich damals gezockt habe. Ich hatte es nicht, aber ich habe es damals gezockt. Ich habe damals bei Freunden gezockt. Irgendwer hatte das. Ja, ich hatte Freunde. Man glaubt es kaum. Obwohl ich NES-Spiele gespielt habe. <lacht> Und irgendeiner hatte das Game. Komm schon. Ich will dich einsammeln. Ah, der Sound ist richtig fein. Glaubst du total? Ey. Er hat mich da voll weggebreitet. Slimer, da ist noch ein schleimiger ist. Nicht mein Slimer, leider nicht mein Slimer, weil der ja, ja die. Ja die habe ich extrem gefeiert damals. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Aber die zeichentrickserie fand ich super cool. Macht die viel mehr als den Film. Oder also die Filme. Ähm, Game over! Ein Continuum. Gönnen wir uns ein Uah, wow, Ich wollte ausweichen. Ich wollte wirklich ausweichen. Es ging einfach nicht schnell genug. Okay. Da runter in Deckung gehen. Nein. Äh, oben in Deckung gehen. Unten in Deckung gehen. Äh, oben in Deckung gehen. Jetzt aber. Hehe. <lacht> okay. Da noch ein Slime weg damit ja die äh, Ghostbusters gibt es ja äh, die serie zum schauen ich weiß nicht die zeichnung Serie gibt sie auf was netflix oder amazon prime ich bin mir jetzt nicht ganz sicher auf jeden fall kann man irgendwo schauen oder konnte es zumindest ich habe ein paar folgen reingezogen aber ich fand jetzt 2020 jetzt auch nur noch schwer zu konsumieren muss ich sagen leider Aber tja, man wird leider älter und die Serien von früher sind dann halt auch nicht immer mehr das, was sie mal waren. Ja, älter werden ist schlimm, Leute. Ich hoffe, mir geht es nicht irgendwann mal mit Zaufback so, weil das feiere ich die letzten Jahre so extrem. Ob ich dann in Bayern zurückblicke und dann sage, ah, was hast du denn da reingezogen? Vielleicht. Ähm das ist irgendwie der Obermotz. Was ist da? Was bist du denn? Komm an! Ah. Wo? Ah. Oh, warum fängst du in die falsche Richtung? Du Blödi. Okay. Continue. Continue. Ja, jedes NS-Game mindestens 10 Minuten ist das Format hier, muss nur mal zu erwähnen. Ähm Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann. Ich habe schon jede Menge NS-Games gezockt, also. Come on! Ich möchte dich einsammeln. Ach, geh, komm! Du bist einfach schlecht da hinten. man Okay. Warum? Du Warum kann ich den nicht einsammeln? Stehe ich nicht ganz. Genau mal. Noch mal. So dann. Na Müsste einfach nur mal einen einsammeln. Ja, okay, er muss rot werden. Er muss rot werden. Okay, das muss man halt mal wissen. Jawohl. Ein Boss erledigt. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist leicht. Wie so oft, wenn man weiß, wie es geht, ist leicht. Ghostbusters 2 am Ende ist. Ja, ja, ist richtig lecker. Richtig lecker. Macht mir Mörder Spaß auch. Noch 2020. Also wenn man ein Spiel so viele Jahre später spielen kann, mit Spaß dran, dann ist das schon ein krasses Qualitätszeichen. Ich sage ja oft, ähm, die Qualität von einem Spiel weiß man erst 20 Jahre später. <lacht> Weil, ähm, wenn es 20 Jahre später auch noch gut ist, oder sagen wir mal, wenn es 10 Jahre später immer noch ein gutes Game ist, dann war es wirklich gut. Weil, dann war es einfach nicht nur... Angst. Einmal springe ich noch rein, einmal springe ich noch rein. Ja, wenn es so viele Jahre später immer noch gut war, dann haben die irgendwas richtig gemacht und was nicht nur wow, coole Grafik, sondern halt deutlich mehr Gute Grafik ist vergänglich, aber gutes Gameplay macht auch nach vielen, vielen Jahren noch viel Spaß so und das ist der Grund, warum ich NES Games spiele ich möchte viel Gameplay kennenlernen gutes Gameplay schlechtes gameplay leider, leider lerne ich auch sehr viel schlechtes gameplay kennen also bei allen nes games äh, muss man schon sagen da gibt es wirklich genug schlechte games auch dabei ähm, komm schon kann ich da links gehen vielleicht ist das irgendwas geheimes nö da ist ein collider oh, nein es ist kein collider aber ich kann trotzdem nicht hingehen hm, schade. Also das ist ein bisschen mehr Optionalität würde ich feiern, aber geht's auch. Die KI ist für damals eigentlich ganz gut von diesem Nachgemaxel. Ist nicht so schlecht. Ich, mein, ich habe schon ein bisschen geschimpftes drüber, aber das könnte doch viel schlechter auch sein. So da einsammeln, einsammeln wir alles an Geistern mit eingesammelt, was da ist. Wieso kann ich da nicht drauf? Ist da noch irgendwo so ein Heinz? Ist da noch wo ein Heinz? Da ist noch ein Heinz. Okay, ich gehe darauf. Ich gehe darauf und sage: Das war's, Leute. 10 Minuten Ghostbusters 2 am NES. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut euch ein bisschen am Kanal um oder abonniert vielleicht auch mal gleich. Ich habe schon viel gezockt. Ansonsten Kommentare über Ghostbusters zum Game so Serie zum Film sind immer gern gesehen. Ich sage jetzt danke fürs zuschauen. Ciao ciao.